ansehen, aber von dem ehemaligen Herzogtum Coburg stammt sogar das englische und das belgische Königshaus ab. Und damit nicht genug. Die Coburger Prinzen und Prinzessinnen finden sich in den Herrschaftsgeschlechtern in ganz Europa wieder. Von Kronen, Thronen und Residenzen. Das Haus Coburg, die Geschichte einer europäischen Dynastie. Friedrich Josias. Letzter Marschall des Heiligen Römischen Reiches und Sieger über die Türken. Viktoria, Königin von England, Kaiserin von Indien und ihr Prinzgemahl Albert. Karl Eduard, General und SA-Obergruppenführer. Der bulgarische Thronprätendent Simeon. Verschiedene Epochen, verschiedene Personen. Eines ist ihnen jedoch gemeinsam. Sie alle entstammen dem Hause Coburg. fing alles an. Der Mons Coburg, der von der Feste gekrönte Berg, der Stadt und Land den Namen gab. Wohl bereits vorgeschichtlich besiedelt, trug er schon in staufischer Zeit eine nach Osten gerichtete Burg. Erste historisch nachweisbare Herren des Landes war die Polenkönigin Richeza, eine Verwandte des Ottonischen Kaiserhauses. Später fielen Burg und Land an die mächtigen Grafen von Henneberg. Nach deren Aussterben gelangte die Familie der Wettiner, Markgrafen von Meißen und spätere Herren und Kurfürsten von Sachsen in den Besitz von Festung, Stadt und Coburger Land. In der Hand dieser weitverzweigten Familie sollten sie schließlich bis zum Beginn unseres Jahrhunderts bleiben. Die Wettiner bauten die Burg zum wichtigsten Eckpfeiler im Süden ihrer Ländereien aus. Coburg wurde zum sächsischen Ortland, das heißt Eckland in Franken. Hier gewährten sie auch dem in Acht und Bann stehenden Reformator Martin Luther während des Augsburger Reichstages Schutz und Unterkunft. In Augsburg vertrat indes Philipp Melanchthon erfolgreich die evangelische Sache. Coburg wurde im Übrigen kurfürstlich sächsische Residenzstadt, bis Johann Friedrich der Mittlere durch seine Verstrickung in die grumbachschen Händel Land und Kurwürde verspielte. Sein Sohn Johann Kasimir erhielt durch kaiserlichen Gnadenakt gemeinsam mit seinem Bruder Ernst wenigstens einen Teil des väterlichen Erbes als eigenständiges Staatswesen, dies ist die eigentliche Geburtsstunde des Coburger Herzogtums. Der junge Landesherr war ein Freund der Musen und dabei auch ein geschickter Wirtschafts- und Finanzpolitiker. Er verlegte seine Residenz von der Festung in die Stadt, ins ehemalige Franziskanerkloster Ehrenburg, wo noch heute sein Wahlspruch zu lesen ist, Fried ernährt und Fried verzehrt. Getreu diesem Grundsatz hielt er sein Land konsequent bis 1631 aus den Wirren des Dreißigjährigen Krieges heraus. Als echter Renaissancefürst verschönte er stattdessen lieber seine Residenzstadt mit Bauten seines Hofarchitekten Peter Sengelaub, dessen prachtvolle Runderker als Coburger Erker in die Kunstgeschichte eingingen. Die kasimirschen Bauwerke prägen bis heute maßgebend den architektonischen Charakter der Stadt Coburg. Sogar eine Universität wollte Kasimir in Konkurrenz zu Jena in seiner Residenzstadt begründen. Mit diesem Vorhaben scheiterte er allerdings. Doch als akademisches Gymnasium erlangte sein Kasimirianum einen großen Ruf. Noch heute begrenzen alljährlich zu Pfingsten die Abiturienten der Anstalt in Dankbarkeit die Figur ihres Stifters. Inzwischen ist auch die weibliche Emanzipation längst in diese einst rein männliche Domäne eingebrochen. Auch der Musik war Herzog Kasimir zugetan. So verpflichtete er an seinen Hof Melchior Frank, einen der berühmtesten Komponisten seiner Zeit. Kasimir war außerdem ein großer Nimrod vor dem Herrn. Prächtiges Zeugnis seiner Jagdleidenschaft ist dieses Intarsienzimmer mit zahllosen Jagdszenen auf dem Getäfel. Das Jagdbuch seines Hofmalers Birkhardt. Ein Dokument der damaligen Jagdgebräuche, von denen wir ohne dieses Werk kaum etwas wüssten. Die Jagdwaffen des Herzogs bilden einen Glanzpunkt der berühmten Waffensammlungen auf der Feste Coburg. Es versteht sich fast von selbst, dass der Hubertus-Jünger Casimir auch ein Freund und Förderer des Schützenwesens war. Zu den Kuriosa des Coburger Hoflebens gehört daher das Scheibenbuch des Herzogs. Deftig, kräftig, ja geradezu frivol schildert es im Stile jener Zeit die Zufälligkeiten des Lebens. Mit diesem üppig vergoldeten Brautwagen, dem einzig erhalten gebliebenen dieser Art, zog die zweite Frau Casimirs Prinzessin Margarete von Braunschweig-Lüneburg in Coburg ein. Seine erste Frau hatte der gestrenge Herzog wegen erwiesener Untreue in lebenslange Klosterhaft genommen. Angesichts des heraufziehenden 30-jährigen Krieges versäumte er nicht, die Verteidigungskraft seines Landes, vor allem aber der feste Coburg, zu verstärken. Hier Todesorgeln, die Vorläufer des Maschinengewehrs, sowie Fallgranaten, eine Art Handgranaten. Kein Wunder, dass es Wallenstein nicht gelang, die Feste zu erobern. Trotz Einführung der Feuerwaffen hatten die Reiterharnische noch nicht ausgedient. Darunter hervorragende Plattnerarbeiten aus Innsbruck und Nürnberg. Dies die Rüstung des Herzogs, der kurz vor seinem Tod noch gezwungen war, in den großen Krieg einzutreten. Zu den rührendsten Hinterlassenschaften dieses Herzogs gehört das Grabdenkmal, das er seinen Eltern in der Moritzkirche zu Coburg über ihrer Gruft setzen ließ. Es stammt von dem seinerzeit berühmtesten mitteldeutschen Renaissance-Bildhauer Nikolaus Bergner aus Thüringen. Hier an der Seite seiner Eltern fand auch Casimir sein Grab. Mit ihm ging die erste Glanzzeit des Herzogtums Coburg zu Ende. Das Mausoleum des Herzogpaares Franz Anton und Auguste im Coburger Hofgarten markiert eine neue, noch glanzvollere Epoche. Der Einbruch eines Landstreichers im Jahre 1832 ging übrigens in die Kriminalgeschichte ein. Auf der Suche nach wertvollen Grabbeigaben fing sich der Dieb selbst in der Gruft, aus der er nicht mehr herausfand. Seine Einbruchsspuren sind heute noch an den Särgen sichtbar. Das hier bestattete Herzogspaar bezeichnet der Volksmund gern als die Urgroßeltern Europas und hat damit im übertragenen Sinne gar nicht zu Unrecht. Herzog Franz Anton von Sachsen-Coburg-Saalfeld und seine Frau Auguste hatten sieben Kinder, von denen einige zu Begründern bedeutender Dynastien wurden und weitgespannte Verwandtschaftsbande zu europäischen Herrscherhäusern knüpften. Hier die wichtigsten von ihnen. So erwuchs sogar eine Verbindung zum deutschen Kaiserhaus der Hohenzollern. Im Mittelpunkt verblieb nach wie vor das Herzogtum Coburg. Sohn Leopold wurde zum Vater des belgischen Königreiches. Das frühere portugiesische Königshaus ging aus der herzoglichen Nachkommenschaft ebenso hervor, wie die bis heute herrschende englische Dynastie. Auch das bulgarische Zarentum hat seine Wurzeln in Coburg. Coburger regierten neben dem angestammten Herzogtum die Königreiche Belgien, Portugal, Großbritannien und Bulgarien. Mit nahezu allen anderen Herrscherhäusern Europas waren sie mehr oder weniger eng verwandt. Franz Anton und seine Frau Auguste herrschten über ein armes Land, das außer Romantik kaum etwas zu bieten hatte und obendrein wegen seiner hohen Verschuldung unter kaiserlicher Zwangsverwaltung stand. Um ihre Kinder standesgemäß zu versorgen, blieb nur der Ausweg einer weitausgreifenden Heiratspolitik, die bis zum russischen Zarenhof reichte. Bismarck prägte dafür das Spottwort von Coburg als dem Gestüt Europas. Trotz aller Armut gelang es Herzog Franz Anton gemeinsam mit seiner Frau, mit viel Geschick und Geschäftssinn eine Grafik- und Kupferstichsammlung zusammenzutragen. Mit ihren über 300.000 Blättern genießt sie Weltruf. Das grafische Werk Kramachs, Rembrandts und Dürers ist nahezu lückenlos vertreten. Der Bruder des Herzogs, Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld, diente als Soldat im österreichischen Heer. In den Schlachten von Chotin, Fokschani und vor allem bei Magoresti schlug er die Türken vernichtend und vollendete damit das von Prinz Eugen begonnene Werk der Türkenbefreiung. Die arabisch geschriebene, herzförmige Urkunde des von ihm erwirkten Friedensvertrages gehört zu den Paradestücken des Coburger Staatsarchivs. Friedrich Josias nahm mit dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches seinen Wohnsitz in Coburg. Sein schlichtes Biedermeier-Palais beherbergt heute das Standesamt der Stadt und gibt ihm so einen besonders repräsentativen Rahmen. Gleich neben seinem Schlösschen steht heute sein Denkmal. Dem Betrachter mutet sein gebieterisch zum Landestheater hin ausgestreckter Arm wie Prophetie an, als ob er darauf hinweisen wollte, dass seine Nachfahren eine besondere, keineswegs nur künstlerische Neigung für die niedlichen Ballettösen dieser Bühne entwickeln würden. vom fröhlich allzu menschlichen, zurück zur ernsten Historie. Aus dem Stammhaus Coburg ging in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vor allem das bis heute regierende belgische Königshaus mit seinen zahlreichen Verzweigungen hervor. Zunächst allerdings nahm der Coburger Prinz Leopold Anlauf auf den englischen Königsthron, den damals noch das Haus Hannover innehatte. Er heiratete die englische Thronfolgerin Charlotte, die jedoch schon ein Jahr später im Kindbett verstarb. Als Vermittler dieser Ehe und zahlreicher Weiterer fungierte der Coburger Arzt Baron Stockmar, der als graue Eminenz die Fäden der Heiratspolitik des Hauses Coburg zog und bis ins hohe Alter auch politisch für die Dynastie wirkte. Es traf sich gut, dass sich seinerzeit gerade die ehemaligen spanischen Niederlande erhoben und sich vom Königreich Holland lösten, um in Brüssel einen eigenen Staat unter dem neuen Namen Belgien auszurufen. Die Delegierten des Belgischen Revolutionsrates wählten am Großen Markt zu Brüssel in diesem gotischen Palais Leopold zum König. Es war eine gute Wahl, wie sich erweisen sollte. Denn der frischgebackene Monarch betrieb vom ersten Tage an eine auf internationalen Ausgleich gerichtete Friedenspolitik. Sein Schloss Laken wurde so, ein rundes Jahrhundert vor Begründung der europäischen Gemeinschaft, zu einem geistig-politischen Zentrum unseres Kontinents. Königlicher Regierungssitz wurde das Brüsseler Stadtschloss und blieb es bis heute. Leopolds Schwiegersohn, verheiratet mit Tochter Charlotte, war der Habsburger Maximilian, der als Kaiser von Mexiko auf tragische Weise vor einem Exekutionskommando endete. Hier seine Totenmaske. Leopolds Tochter verfiel darüber in geistige Umnachtung. Leopolds Enkelin Stephanie heiratete den Sohn Kaiser Franz Josefs und Kaiserin Elisabeths. Diese Ehe des österreichischen Thronfolgers Rudolf war unglücklich und endete im Drama von Meierling, das damals die Welt erschütterte. Hier erschoss Rudolf seine geliebte Marie von Wetzera und dann sich selbst. Wo heute der Altar der Sühnekapelle steht, war das Todeszimmer. Ausgerechnet ein Coburger, Prinz Philipp, hat diese Tragödie aus nächster Nähe miterlebt. Aus der katholischen Linie Coburg-Coharé ging auch das vormalige portugiesische Königshaus hervor, dessen politische Herrschaft einst bis nach Brasilien ausgriff. Gründer dieser Linie war Prinz Ferdinand von Sachsen-Coburg-Kohari, der die dem Hause Braganza entstammende Kronprinzessin Maria da Gloria geehelicht hatte. Diese unermesslich reiche katholische Linie-Kohari des Hauses Coburg hatte ihren zentralen Wohnsitz in Wien. Aus der einstigen Kroatenbastei der Stadtbefestigung wurde die heutige Coburg-Bastei. Das säulengeschmückte Palikoburg wird von den Wienern liebevoll spöttisch die Spargelburg genannt. Hier erblickte auch der spätere Zar Ferdinand von Bulgarien das Licht der Welt. Er regierte bis 1918 und entwickelte das Balkanland zu einem modernen Staat. Sein Nachfolger Boris starb 1941 unter geheimnisvollen Umständen. Auf den bulgarischen Zarenthron gelangte sodann der damals siebenjährige Simeon, in dessen Namen ein Regentschaftsrat regierte. König Simeon wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den Kommunisten vertrieben. Das Land verelendete im realen Sozialismus. Der Kronprätendent bildete sich indessen zu einem anerkannten Wirtschaftsfachmann heran. Im bitterarm gewordenen Bulgarien setzen daher viele Hoffnungen auf seine Rückkehr auf den Zarenthron. Der bei weitem wichtigste Zweig am Coburger Stammbaum ist das britische Königshaus, das sich seit 1916 allerdings Haus Windsor nennt. Seine Entstehungsgeschichte ist etwas kompliziert. Die Coburger Prinzessin Victoria, genannt Victoire, verwitwete Fürstin Leiningen und Schwester des Belgier Königs Leopold, heiratete in zweiter Ehe den Herzog von Kent. Der Herzog stand an einer vorderen Rangstelle in der Thronfolge. Das Kind aus dieser Ehe, die Tochter Viktoria, trat nach seinem Tode dieses Erbe an. So unbeschwert das liebenswürdige Kind zunächst zum jungen Mädchen und zur Frau heranreifte, so früh musste sie, knapp 18-jährig, die schwere Bürde des königlichen Amtes auf sich nehmen. Das berühmte Gemälde von Winterhalder zeigt die junge Königin kurz nach ihrer Thronbesteigung. Fast zur gleichen Zeit wie sie selbst wurde im Schloss Rosenau bei Coburg ein Prinz geboren, der ihr Schicksal entscheidend beeinflussen sollte. Dies ist das Geburtszimmer und die Wiege ihres späteren Ehemannes, Prinz Albert von Sachsen-Coburg. Seine Eltern waren Herzogin Luise von Coburg und ihr Gemahl Herzog Ernst I., ein Bruder Victuars und König Leopolds. Prinz Albert war somit ein Vetter der jungen englischen Königin. Trotz naher Verwandtschaft sollte er ihr Ehemann werden. Es war zwar eine Gestiftete, aber dennoch eine echte Liebesheirat. Aus der Ehe gingen neun Kinder hervor, die europaweit politisch wichtige Positionen einnahmen. Unter Victor Victoria und Albert stieg England endgültig zur Weltmacht und London zu deren Metropole auf. Zunächst wurde der Prinz aus dem kleinen deutschen Fürstentum von den Engländern mit tiefem Misstrauen betrachtet. Nur allmählich gelangte er zu Ansehen und zu gewissem politischen Einfluss. Der fand Ausdruck in der von Victoria durchgesetzten Anerkennung im vom Parlament verliehenen Titel »Prince Concert«, Prinz Gemahl«. Der Buckingham-Palast als Mittelpunkt des Empire war fest in Coburger Hand. Als Familienwohnsitz erbaute Prinz Gemahl Albert im schottischen Hochland das Traumschloss Balmoral, das zum Lieblingsaufenthalt des Königspaares und später zum Witwensitz Victorias wurde. Ihrem verstorbenen Mann setzte sie dort ein Denkmal. Als Prinzgemahl konnte Albert nur indirekten Einfluss auf das Staatsgeschehen nehmen. Mit Vorliebe wandte er sich sozialen Fragen zu, so einer Verbesserung der Wohnverhältnisse in den Slums der Industriestädte und der Humanisierung der Arbeitswelt. Albert ist auch der Erfinder der Weltausstellungen, die seither in unregelmäßigen Abständen in verschiedenen Hauptstädten der Welt veranstaltet werden. Die neuen Kinder des königlichen Ehepaares wurden ihrerseits wiederum zum Gegenstand der auf dynastische Verflechtung gerichteten, typisch Coburgischen Heiratspolitik, deren Ziel ein europäisches Friedenssystem war. Ausgerechnet am Sohn der britischen Prinzessin Victoria, genannt Vicky, nämlich dem deutschen Kaiser Wilhelm II., einem Enkel der Königin, sollte diese Friedenspolitik scheitern. Victoria wurde früh zur Witwe. Den Verlust ihres Geliebten Albert verwand sie nie. Die Witwentracht wurde symbolisch für sie. Nahezu alljährlich reiste sie in die Heimat ihres verstorbenen Prinzgemahls nach Coburg, wo sie stets begeistert empfangen wurde. Im Stadtschloss Ehrenburg stand stets eine Zimmerflucht für sie bereit. Der an englischen Komfort gewöhnten Königin, richtete man in ihrem Schlafzimmer sogar ein WC aus feinstem Wedgwood-Porzellan ein, das allerdings Kulisse blieb. Das Abflussrohr reichte nur bis in den Keller. Anschluss an eine Kanalisation gab es nicht. In Coburg traf sich Viktoria mit zahlreichen Monarchen aus ganz Europa. Am liebsten hätte sie, wie sie einmal bemerkte, ihr Weltreich ganz von der Ehrenburg aus und von dem verträumten Städtchen am Südrand des Thüringer Waldes regiert. Als würdige Matrone präsidierte sie, die ein ganzes Zeitalter geprägt hat, 1894 bei einer Hochzeit einem illustren Kreis, allesamt mit den Coburgern verwandter Fürsten und Fürstinnen aus ganz Europa. Der deutsche Kaiser Wilhelm II., der spätere Zar Nikolaus von Russland und hier ihr Sohn Alfred Herzog von Coburg. Das Stammhaus im Herzogtum Coburg hatte inzwischen eine bedeutende Entwicklung durchlaufen. Die Bande zwischen dem Herzogshaus und anderen europäischen Fürstenhäusern wurden weit gespannter und doch immer enger. Zunächst übernahm nach dem Tode Franz Antons dessen Sohn Ernst I. die Regierung des Coburger Landes. Er war mit der Sachsenprinzessin Luise verheiratet. Ihm gelang es, den wenig entwickelten Landesteil Saalfeld gegen das prosperierende Gebiet um Umfota einzutauschen. Gleichzeitig nahm er die großzügige Umgestaltung seiner Residenzstadt Coburg und seines Schlosses in Angriff. Coburg-Gotha war ein Doppelherzogtum mit räumlich getrennten Landesteilen. Nur wenige Kilometer nördlich der Stadt war die Grenze des Coburger Teils. Sie sollte 1945 zur Demarkationslinie des geteilten Deutschlands werden und damit auch die beiden Coburger Landesteile auseinanderreißen, das einstige Herzogtum seines Hinterlandes berauben. Der eiserne Vorhang ging nieder über Deutschland und Europa. Heute freilich beginnen die Spuren dieser unseligen Vergangenheit allmählich zu vernarben. Bald wird sich der Wald über dem einstigen Todesstreifen wieder geschlossen haben. Der Verkehr rollt wieder ungehindert von Ost nach West, von Thüringen und Gotha nach Coburg und umgekehrt. Herzog Ernst II., Bruder von Prinzgemahl Albert, gilt als eine der herausragenden Figuren unter den Coburger Souveränen. Er war verehelicht mit Herzogin Alexandrine, einer großen Wohltäterin ihrer Residenzstadt. Unter der Ägide der Herzöge Ernst des Ersten und Ernst des Zweiten wandelte die kleine Landstadt von Grund auf ihr Gesicht. Der berühmte Berliner Architekt Karl Friedrich Schinkel legte die Pläne, hier seine Originalzeichnungen, zum Umbau des Schlosses Ehrenburg und zur Neugestaltung des Schlossplatzes vor. Sie wurden unverändert ausgeführt. Die Renaissance-Arkaden des alten Ballhauses aus der Zeit des ersten Coburger Herzogs Kasimir bezog der geniale Baumeister als besonderen Akzent in seine Neukomposition des weiten Platzrondells ein. seinem Mittelpunkt ragt das Denkmal Ernst des Ersten empor. Den Gegenpol zum Schloss bildet das heutige Landestheater. Es gilt nach wie vor als Sprungbrett für junge Künstler an die großen Bühnen Deutschlands. Eine nationale Gedenkstätte ist die einstige herzogliche Reithalle. Hier tagte 1860 unter dem Schutz Ernst des Zweiten der deutsche Nationalverein, der die nationale Einigung entscheidend mit vorbereitete. Herzog Ernst II. und Bismarck verfolgten zwar das gleiche Ziel, dennoch lehnte Bismarck den Coburger als viel zu liberal ab. Schließlich durften in seinem Gothaer Landesteil sogar die Sozialdemokraten ihren Programmparteitag halten, während in Coburg die Turner- und Sängerschaften sowie die akademischen Landsmannschaften als nationale Verbände gegründet wurden. Die Originalurkunde der liberal geprägten Verfassung, die Herzog Ernst II. schon 1852 seinem Lande gab. Sie sah bereits parlamentarische Institutionen vor. Später wurde sie zwar erweitert, behielt aber im Kern ihre Gültigkeit bis 1918. Als Armeebefehlshaber im Krieg des Deutschen Bundes um Schleswig-Holstein erwarb sich Ernst II. auch militärische Meriten. Die unter seinem Kommando stehenden Truppen vernichteten vor Eckernförde das schwere dänische Linienschiff Christian der Achte und erbeuteten die auf Strand gelaufene Fregatte Gefion. An diese maritime Heldentat eines binnenländischen Bundesfürsten erinnern heute noch Wrack- und Beutestücke. Wie diese Entermesser und das Kompassglas in den Kunstsammlungen der Feste Coburg und dem Gasthaus zur Lorelei. Selbst der Wiener Walzerkönig Johann Strauß spielt in Coburgs Geschichte eine Rolle. Um die damals nach österreichischem Recht unmögliche Ehescheidung zu erreichen, wurde er Coburger Staatsbürger. Einer Farmer zufolge hat er im Coburger Künstlerlokal Lorelei seinen gleichnamigen Walzer komponiert. Im liberalen Herzogtum heiratete er seine dritte Ehefrau Adele und blieb bis zu seinem Tode Coburger Staatsbürger. Sein Gönner Herzog Ernst II. verstarb 1893 kinderlos. Nachfolger wurde dessen Neffe Alfred, Admiral der englischen Flotte. Sein Bruder war der englische König Edward, beide Söhne der englischen Königin Victoria. Herzog Alfred wurde zum Schöpfer der berühmten Glassammlung auf der Feste Coburg. Gläser aller Stilepochen bis zur Gegenwart, jeden Dekors und aus allen wesentlichen Manufakturen von Venedig und Böhmen bis Deutschland sind hier vertreten. Sie verkörpern ein einzigartiges kulturgeschichtliches Denkmal der Glasmacherkunst. Schottenrock stand schon der nächste Herzog von Coburg Karl Eduard Enkel der Königin Victoria zum Herrschaftsantritt bereit. 1905 zog er mit seiner gerade angetrauten Frau Victoria Adelheid, einer Nichte der deutschen Kaiserin, in sein Herzogtum ein. Obgleich geborener Engländer, war er stolz darauf, ein deutscher Fürst zu sein und dem preußisch-deutschen Heer seine Offiziersausbildung durchlaufen zu haben. Hier mit seiner Ehefrau. Eines der Hochzeitsgeschenke. Wie zu ersehen, machte der Kitsch jener Zeit auch vor Fürstens nicht Halt. Die Idylle währte nicht lange. Der Erste Weltkrieg brach aus. Karl Eduard rückte ins Feld. Der Krieg ging verloren. Die Attribute der kleinen Residenzstadt büßten ihren Glanz ein. Still und öde wurden Straßen und Plätze. Wie anderswo auch brach 1918 die Revolution aus. Sie verlief zwar unblutig, doch der Herzog wurde abgesetzt. Die Fürstenzeit war zu Ende. Ausgerechnet die sozialistischen Revolutionäre schlossen Coburg an das konservative Nachbarland Bayern an. Ein Volksentscheid billigte mit großer Mehrheit diesen Schritt. Wichtig war dabei dass im Staatsvertrag der Verbleib der Kunstschätze in Coburg und der Fortbestand der kulturellen Einrichtungen garantiert wurden. Genau 25 Jahre später ersparte dieser Anschluss dem Coburger Land die Einbeziehung in die DDR. Sozialisten bewahrten damit ihre Heimatstadt vor der realsozialistischen Diktatur. Das von den Mitgliedern des revolutionären Coburger Staatsrates und der bayerischen Staatsregierung unterschriebene Originaldokument ruht heute im Coburger Staatsarchiv. Der Gothaer Landesteil ging im neuen Thüringer Staatsverband auf. Der entthronte Herzog Karl Eduard ging den hitlerschen Phrasen von einer Wiedererrichtung der Monarchie auf den Leim und schloss sich der erstarkenden Nazi-Bewegung an. Obgleich er keinerlei persönliche Schuld auf sich geladen hatte, musste er, nach wie vor englischer Staatsbürger, nach 1945 mit mehrjähriger Haft im Internierungslager bitter dafür büßen. An den Folgen dieser Haft verstarb er 1954. Auf diesem kleinen Familienfriedhof im Wald hinter dem einstigen herzoglichen Sommerschloss Kallenberg liegt der letzte regierende Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha begraben. Neben ihm sind seine Frau Viktoria Adelheid und seine Kinder beigesetzt. Das benachbarte Schloss Callenberg ist nach gründlicher Renovierung erst vor kurzem wieder in den Besitz der herzoglichen Familienstiftung zurückgekehrt. Die herzoglichen Wohnräume auf der Feste sind heute Museum. Hier trafen wir in der ehemaligen Empfangshalle Prinz Andreas von Sachsen-Coburg, der anstelle seines schwer erkrankten Vaters Prinz Friedrich Josias als heutiger Chef des Coburger Hauses fungiert. Die Zeiten des großen Glanzes, des großen politischen Einflusses Ihres Hauses sind zwar vorüber, aber die Erinnerung daran bleibt, empfinden Sie diese Tradition als eine Last, als eine Hypothek, als eine Verpflichtung und empfinden Sie stolz. Darauf. Ja, Heinz, äh, ich, es ist richtig, dass es ein äh, sehr großer äh, Glanz gewesen ist, aber es ist äh, für mich äh, in der heutigen Zeit immer noch eine Stolz auf, was diese Familie geleistet hat. Ich denke nur an den kulturellen Bereich, was die früheren Herzöge gesammelt haben. Ich denke an den Bereich äh, Staatswesens, also man braucht ja nur an Ernst der Erste, Ernst der Zweite zu denken. Und ich empfinde das nicht als Last, sondern ich finde das eigentlich als eine Verpflichtung, sich weiter in diesem, unser Bundesrepublik einzubringen und die Kinder auch in diese Bewusstsein zu erziehen. Prinz Andreas, Sie sind Mitglied des Coburger Stadtrats. Sie nehmen also am politischen Leben des demokratischen Rechtsstaates aktiv teil. Schließt sich für Sie da ein Kreis? Zur geschichte zur alten rolle ihres hauses in diesem land es ist eine sich wie ich schon sagte hinein einbringen in unser staat und mitwirken und ich finde das eben eine andere möglichkeit jetzt so gegeben dass man sich zur wahl stellt und deswegen habe ich es eigentlich gern getan dass man hier in diesem orte weiterwirken kann sie sind in amerika aufgewachsen und damit hineingewachsen in die demokratischen Strukturen und Traditionen dieses großen Landes jenseits des Atlantiks. Hat Sie das beeinflusst? Wir sind als Kinder, als Jugendliche so erzogen worden, überall mitzuwirken. Und natürlich Tradition unseres Hauses. Der Kreis schließt sich, aber es wird weiter fortgeführt in die nächste Generation, Was man hofft, dass die Kinder auch so in diese Bewusstsein aufwachsen und vielleicht eines Tages auch dann, ihren Beitrag dazu leisten können. Am Fuße der feste Coburg breitet sich inzwischen längst eine moderne Industrie- und Gewerbestadt aus. Ihre Einwohnerzahl hat sich seit dem Ende der Herzogszeit mehr als verdoppelt. Moderne Siedlungen und weit ausgreifende Industrievororte prägen das Stadtbild von heute. Seit der Wiedervereinigung Deutschlands ist auch der Weg hinüber über die einstige Trennungslinie des Eisernen Vorhangs wieder offen. Es wächst wieder zusammen, was von jeher zusammengehörte. Der einstige Coburger Landesteil Gotha beginnt sich von den Wunden der DDR-Zeit allmählich zu erholen. In die Coburger Innenstadt und ihre historische Bausubstanz hat lokaler Unverstand manch schmerzliche Lücke geschlagen. Dennoch trägt der Stadtkern bis heute die unverwechselbaren architektonischen Züge, die ihr die Herzöge verliehen haben. Zahlreiche Denkmäler im Stadtbild erinnern an sie. Coburg ist, dank seines Herzogshauses, ein vor allem mit seinem Theater weit ausstrahlendes kulturelles Zentrum. Die weltberühmten Kunstsammlungen der Feste Coburg ziehen alljährlich zahlreiche Besucher an. Was also wäre die heutige Kongressstadt ohne ihr Fürstenhaus und seine Geschichte? Zu Füßen des Denkmals von Reichsmarschall Friedrich Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld lässt die städtische Jugendkapelle in den historischen Uniformen des Coburger Militärs noch einmal den von Michael Haydn komponierten Marsch erklingen, den die große englische Königin Viktoria orchestriert hat. Zu seinen Klängen marschierten einst die Soldaten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gegen die Türken und paradieren bis heute britische Gardisten ebenso wie Soldaten der Bundeswehr. Der Coburger Marsch schlägt damit eine musikalische Brücke von der Gegenwart zu einer großen Vergangenheit, die von dem kleinen Herzogtum Coburg und seiner Herrscherfamilie so entscheidend mitgeprägt wurde.